Es geht um eine Initiative, wo du ähm, also sicher auch gegen Spekulationen von Banken und so weiter Ja, grundsätzlich auch. Ja, super. Bist du von Zürich? Ja. Okay. Super. Dann kannst du eigentlich gerade die ersten Ziele unterschreiben. Also, äh, ich schreibe deine Adressen und dann dort die Unterschrift. Wann du? ich genau? Es geht darum, dass die Banken nicht mehr selber können gelten können, schützen wir alles nachher zurück auf nach die Nationalbank. Okay, okay, dass es so weniger so Blasen ja, gibt. Genau. Also, es wird zum sichersten Geld. Und, und ist doch mal vor allem äh, auch keine Spekulationen mehr. Ja. Okay, ja. Und es ist auch eine das Das heisst, das heißt, in zwei Jahren wird das dann von der Bundesebene und dann kannst du dann abstimmen. Das war noch nicht ganz kapiert, aber ich meine, das Thema, das Volksbringen ist immer mal gut finden. Genau. Ja, wunderbar. Danke vielmals. mal. Schönen Nachmittag.